Hmm. Oh. Mein Name ist Wiebke Ladwig und ich habe für mich den Beruf des Social Web Rangers erfunden. Das heißt unter anderem, dass ich Menschen dabei unterstütze, Ideen für das Internet zu finden und dort Geschichten zu erzählen. Ja, und ich habe auch eigene Projekte im Internet, unter anderem Print Twitter. Ja, ich lese jeden Morgen die Tageszeitung. Und mir fiel irgendwann auf, dass im Kleinanzeigenteil unter Glückwünsche und Persönliches ganz merkwürdige Anzeigen waren. Dort schienen Menschen miteinander zu kommunizieren, ohne sich direkt anzusprechen und das Ganze erinnerte mich sehr an Twitter. Ich knüpfte es ab, ich sammelte es in einem Blog und seitdem verfolge ich diese Geschichten und das ist Printwitter. Ich nehme die Anzeigen für Print Twitter, die nicht völlig eindeutig sind, also die halt irgendwie andeuten, dass sich da mehr hinter verbirgt, wo nicht jemand direkt jemanden grüßt oder direkt ähm, vielleicht zum Geburtstag gratuliert oder sowas, sondern wo man das Gefühl hat, da steckt eine Geschichte hinter, da scheint sich vielleicht irgendwie ein roter Faden abzuzeichnen. Das sind die Tweets, die ich für Printwitter auswähle. Ja, eine dieser Geschichten, das ist tatsächlich eine mit Hiltrud und Renate. Und äh, die zieht sich über mehrere Print-Tweets hin, vermeintlich, fragen nach den Telefonnummern, scheinen sich misszuverstehen. Und man fragt sich natürlich unweigerlich, was steckt dahinter? Sind es möglicherweise zwei Rentnerinnen, die sich überworfen haben? Vielleicht Schwestern, die einen Familienzwist austragen? Vielleicht sind es aber auch Decknamen von kriminellen Vereinigungen. Wer weiß, dass sie irgendwelche Absprachen über Geldübergaben machen. Und äh, das ist wirklich ganz faszinierend, weil es sich eben über mehrere Episoden hinzuziehen scheint. Ja, hin und wieder werden auch Treffpunkte kommuniziert. Und dann kommt natürlich schon die Frage auf, oh, gehst du da mal hin, guckst dir die Leute mal an, versuchst herauszufinden, wer steckt denn eigentlich hinter diesen Geschichten im print Twitter. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich gar kein Interesse daran. Ich finde es gut, wenn es im Ungefähren bleibt. Andersherum frage ich mich natürlich auch. Kriegen die Leute das mit, dass sie dokumentiert werden? Also bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet. Ich bin davon überzeugt, dass es auch weiterhin Bedarf geben wird für eine gedruckte Tageszeitung. Wir leben nicht in einer völlig durchdigitalisierten Gesellschaft und ich bin ohnehin eine Vertreterin des Sowohl-als-auch und nicht des Entweder-oder. Thank <laughs> you.